Was geht Leute, mein Name ist Yokai und willkommen bei Super Mario Maker Madness 2. 100 Level im Endlos-Modus auf sehr schwer. 14 davon haben wir schon geschafft. Springen wir rein. Level aus aller Welt. Ich habe mir jetzt, by the way, ähm, mein Joy-Con hatte ja den Joy-Con Drift. Weshalb ich mit dem jetzt nicht, äh, die meisten Games nicht mehr spielen konnte. Aber ich habe den eingeschickt und wieder erhalten. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob der soweit funktioniert. Also bis jetzt sieht das gut aus. Sieht aus, als ob der den Joy-Con ordnungsgemäß registriert und auch die Inputs. Sehr schön! Das heißt, ich kann jetzt endlich wieder mit den normalen Joy-Cons spielen und nicht mit diesem kack Gamecube-Controller, mit dem ich so oft gestorben bin. Und ja, es lag oft an dem Gamecube-Controller, weil die Tasten sich einfach so hässlich eindrücken lassen. Naja, whatever, elf Leben haben wir. Oh nein, es ist ein Japaner. Fuck, es ist ein Japaner. Oh, oh, what the fuck. Warte mal kurz. Hä, was? Nochmal. Okay, es ist ein Level, in dem ich mich beeilen muss. Okay, komm. Zack. Hä? Ach so, ich muss da hinten dann. Ich muss vom Yoshi abspringen und dann. Ähm, und dann auf den neuen Yoshi draufspringen. Okay. Ich muss mich jetzt erstmal wieder so ein bisschen in die Joy-Con-Steuerung einfinden. Nein! Shit! Oh Gott, und da hinten dann auch wieder. Ich verstehe, ich muss mich also von Yoshi zu Yoshi handeln. Uff. Na, hoffentlich sieht das die Peter nicht. Sonst kriegen wir hier. Sonst kriegt Nintendo ein Problem. Dip, dip, dip. Okay, ich hatte es gerade. Ich muss dann quasi direkt wieder abspringen. Uff, das wird ein. Das wird ein sehr knappes Ding werden. Ah! Ja! Fast! Fast, fast, fast. Aber die Münzen, die weisen mir den Weg. Ich kann anhand der Münzen so ein bisschen bestimmen, wann ich dann abspringen muss. <lacht> Fuck. Okay, das war jetzt. Äh, das war richtig blöd einfach. So, komm, komm, komm, komm, komm. Und tap. Und tap. Und tap. No. Diese Scheißrohre hat mich... Fuck. Diese scheiß Röhre hat mich blockiert. Und... Hä? Ja. Ja, ja, ja, ja, ja! ja, Was zum... Was? Was? Was? Was? Was? nein, nein! nein, nein, nein, nein. Was? Was? was, was hier ist hier? Scheiße. Oh? yes. Okay, das läuft. Das war jetzt vielleicht ein bisschen scheiße. Ach, lass mich raten, ich brauche die Yoshis, um dann auf den Kreissägen zu springen. Wenn das überhaupt in, diesem, in dieser Version möglich ist. Sammle mindestens 150... Ach, ich soll noch Münzen sammeln! Das habe ich ja gar nicht gelesen. Oh Gott. Ups. Oh, shit. Fuck. Nee, das schaffe ich nicht. So witzig das Level irgendwie auch ist, ne? Aber das schaffe ich nicht. Nee, nee, nee, nee. Game nee. over. Egal. Kulibu Schuh Speedrun. Ah, ein Speedrun. Super. Das klingt doch geil. Das klingt machbar. Dann lass mal Speedrun. Achso, ich soll mir den Schuh gönnen. Okay. Hoffentlich hat er nicht auch wieder irgendwelche Hidden Mechanics, die ich nicht, die ich nicht peile und dann das Level daraufhin nicht schaffe. Ja. <lacht> hey. So, erstmal müssen wir warm werden mit dem Level, ja. Okay. Mit dem Schuh kann ich aber nicht in die Lava, oder? Oder? Nee, das geht nicht. Ich wollte es mal probieren, wer weiß, vielleicht hätte es ja doch geklappt. Okay. Aber was mache ich jetzt? Oder kann ich mit dem Schuh vielleicht fliegen? Ich meine, der hat solche Flügel. Vielleicht sollte ich sollte ich mir gar nicht diesen Schuh geben, sondern. Nee, das kann ich ja nicht sein. Der andere Schuh, der jetzt auf der anderen Plattform rechts ist, der springt ja direkt in die Lava. Da kann ich ja nichts machen. Ja, aber so kann ich auch nicht rüber. Hä? Ein Confusion. Hä, wie soll ich das denn machen? Der hat der Schuh, der muss eine Mechanik haben. Mit dem muss man irgendwie fliegen können oder so. Der hat doch nicht umsonst solche Flügel. Oder vielleicht hier oben? Irgendwas? Nee. Hä? Ich es nicht. Hey, ich hab eine Idee... Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich locke den Ein-Gumba hier in die Lava. Der muss dann in die Lava reinspringen. Und dann muss ich... Nein, okay. Ich muss quasi dann auf den Gumba drauf und dann versuchen auf die Plattform rüber. Und dann kann ich von der Plattform abspringen, von dem Schuh abspringen, und komme auf die höhere Plattform. Das ist ziemlich tricky. Oh, rip. Aber kein Ding der Unmöglichkeit. Und jetzt sollte ich vielleicht aufhören. Meine Leben zu verbrennen die ganze Zeit. Ja, so ungefähr irgendwie. Aber das wird auch nicht so einfach gehen. Ich brauche ja Momentum, sonst komme ich nicht so weit. Selbst wenn ich von dem Gumba abspringe. Ah. Blöd. Wie macht man das denn jetzt? Ja, so halt, irgendwie. Nur halt mit mehr Anlauf. Ich konnte ja gerade noch auf die Kanone drauf. Hier, so. Oh, okay. Okay, nice. Oh, nice. Ah, fuck. Fuck. Aber wir haben Progress gemacht. So kann man das also machen. So, zack, zack. Ach so. Ja, wahrscheinlich muss ich dann in die Röhre rein. Ich do nie. Ich habe die Röhre gerade irgendwie nie. Ich habe sie gesehen, aber ich habe sie nicht wirklich registriert. Ah, shit. Das war knapp. Lass mich raten, ich muss das Ding anziehen. Ja. Und weiter. Ach so. Und dann? Okay. Okay, okay, okay, okay. Wahrscheinlich dann mit in dem Schuh dann wieder in der Luft abspringen. Na, das habe ich hier auf jeden Fall schon etwas besser drauf mittlerweile. Gott damn it! Och nein. Ich bin nicht ganz an die. Ich bin nicht ganz auf die Kante drauf gekommen, sondern gegen die Kante. Nein! Oh komm! Vier Leben, ey. Drei Leben. Ah, es also wäre eigentlich machbar. Es ist so ein machbares Level. Speedrun-Level sind mal so machbar. Ne? Bin ich schon so ein bisschen traurig. Wieso hast du denn die Zule wegge? Ich bin auf R gedrückt. Zum, ich bin auf R gekommen schon wieder. Mein Finger liegt auf R, standardmäßig, und mein Finger ist manchmal so schwer, dass er einfach die Taste eindrückt. Oh, ist das blöd. Ja, ähm, toll. Einfach nur toll. Das war ein Level, das sowas von machbar war. besiege alle Ludwigs und erreiche das Ziel. Nur ein. Okay. Ach, ich darf mir hier ein Upgrade aussuchen. Okay, ich nehme das. Das ist aber fair. Und was soll jetzt so schwer dran sein? Ich habe jetzt einen Schlüssel. Ach, das war noch nicht Ludwig. Das war... Okay, das war nicht Ludwig. Das, ach, ach, nicht dein Ernst. Ich muss hier alle Bosse machen. Glaube ich. Uff. All diese Kiddies. Okay. Ja, das ist natürlich eine andere Geschichte hier. Okay, nächster Boss Uff, Eis Eis, Eis, Eis, Eis, ich hasse Eis Und während ich der, der Kleinen hier ausweichen muss muss ich auch diesem Ring ausweichen, den sie da gerade gecastet hat Okay, aber kein allzu schweres Ding hier Okay, ist, ist weg Oh, ach, ich hätte auch direkt springen können. Oh, holy shit. Was ist das denn für ein Ding? Ah. Okay, auch nicht so schwer eigentlich. Es sah ein bisschen imposant aus, aber eigentlich ist es relativ easy. Oh, okay, er hat einen neuen Skill gelernt. Nein. Ich halt drauf da jetzt. Und schnell in den nächsten Raum. Kein Problem, kein Problem. Oh, ein kleiner Pausenraum. Ja, ich gönne mir erstmal einen Pilz hier. Ah, schön. Äh, was zum Fick ist... Ach so, das ist dieser... dieses Raccoon-Power, womit ich ein bisschen fliegen kann. Glaube ich. Nee, ich glaube, ich gönne mir das hier... Gerade bei so einem Gegner, bin ich froh, dass ich dieses Power-Up gewählt habe. Dass ich jetzt sofort wieder verloren habe. Weil das Leben manchmal echt grausam ist. Aber egal. Da kann ich einfach Wall-Jumpen. Oh, warte, Wall-Jumpen. Okay, das ist ein bisschen nervig hier. Hallo? Ah, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, geh da weg! Okay, ich dachte ich krieg Schaden, wenn ich seinen Ballon berühre, aber anscheinend nicht. Was für ein Tryhard-Moment gerade. <lacht lacht> Ist mir so ein bisschen in die Pumpe gegang gegangen gerade. So, bam! Direkt gespawn camped, gespawn-killed. -cam Okay, nächster, zack. Kein Problem? Nope. Nope. Nope. Nope. Nope. Nope. Na, ja, das ist ja einfach. Das ist ja mega easy. Und das Level soll doch sehr schwer sein, ja? Hup. Ach, der kann sich eingraben. Was? Der schummelt doch. Oh, ich hoffe, ich krieg jetzt noch einen Pilz oder so. Ja, okay, sauber. Wie viele von diesen Kindern gibt es denn? Wie viele Kinder hat Bowser gezeugt? Will der Kindergeld abgreifen oder was? Oh, der kann mich dann? Was ein Sack. Oh, hier muss ich aufpassen: das ist ein Trampolin unten. Shit. Ein Checkpoint wäre gut gewesen. Ach komm. Was? Ach Gott, ich sehe schon, das Level wird echt lange dauern. Einfach nur wegen diesen Bossen. Ich weiß nicht mal, wie viele es davon gibt. <Sie> <Musik> Zu dir, du großer Fatty. Hier, bei dem muss ich echt aufpassen. Das mit den Trampolinen ist wirklich dangerous. Nein, nein, nein, nein, nein, nein! Also wenn das mal nicht knapp war. Okay, jetzt bin ich down, jetzt bin ich... Fuck! So. Jetzt mit dieser Form sollte das hier auch ein bisschen einfacher sein. Weil ich mich einfach an der F Wand festkleben kann. Und notfalls hochfliegen. Und das sieht auch so aus. So, ich hoffe das war der Vorletzte. Ja, da ist endlich. Okay, das war's mit meiner Form. Okay, das ist ein richtig beschissener Gegner. Alter, wie beschissen ist der denn? Okay, das ist richtig beschissen. Ich werde jetzt hier an dieser Stelle einmal einen Cut machen, weil sonst die Folge viel zu viel zu lang wird. Dann haben wir auch fürs nächste Mal was. Speichern und Wenden, wir können ja dann das nächste Mal hier weitermachen. Vielen Dank fürs Zugucken, Leute. Vergesst nicht, mir auf meinen Social Media Kanälen zu folgen. Auf Twitch, ich streame immer montags, donnerstags und samstags. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ansonsten wird das hier auch nochmal eingeblendet. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt doch ein Like und abonniert, wenn ihr es noch nicht schon getan habt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Super Mario Maker Madness 2. Haut rein. Sonja, ich grüße euch alle. Plus two is one, minus three is one. Quick maths. Sorry.